Reisende. Heute befinden wir uns auf der Welt von The Riftbreaker. Es ist eine Art Mix aus Shooter und Aufbauspiel. Wir werden ein schwer spielen. Brutal geht zwar auch, aber man möchte es ja schon etwas entspannt haben. Das ist unser Kampfanzug. So. das spiel ist zwar ein portal zurück zur erde zu öffnen um eine invasion zu beginnen aber unser ziel wird sein die ganze map unserer basis zu machen das wird spaßig wird etwas zeit in anspruch nehmen aber da es schöne bodenplatten gibt die einem beim laufen was schneller machen, dürfte das kein Problem sein. Jetzt mal alles niedermähen, auch keine so Höhenzeit. Müssen wir erst mal gucken, wo wir unsere Hauptbasis mit Bauen anfangen. Welcome to Galatia 37, Mr. Riggs. Ah. It's so beautiful here. Es ist genau vor der on Earth were good, but this is amazing. An alien tropical paradise, and we're the first humans to experience it. Lassen wir mich mal rein. Or Oh, I'm not exactly human. You have a few parts missing as well. And the paradise park is also left to be determined. Remember your training, Ashley. We should set up a base, as soon as possible. Ein Stück Körn. You could at least pretend to be human. Just a bit. But you're right. There's no going home until we can construct a functioning Rift Station. Let's start with the basics. Ashley, construct a headquarters building to secure our presence here. Jetzt wir erstmal den ersten Rohstoff finden. Das ist der zweite Rohstoff. Den brauchen wir noch nicht. Also ist schon mal gut. Wir müssen den blauen Monster töten. Okay. Stirbt doch. So. Beim Gehen kann man noch ein bisschen Unkraut jäten. Keine Munition mehr, ah, ja klar. Da haben wir... Thermalquelle und Schlamm. Hier oben nichts Blaues. Schlot. diam Carbonium. Lass ein bisschen sammeln. We gathered enough resources to construct a headquarters building. Finally, let's place it close to a Carbonium deposit. This will help us speed up resource production. Müssen wir sehen, das war auf keinen fall zu eng bauen am anfang Man kann sich ruhig schön platz lassen hier haben wir noch den zweiten rohstoff hier hatten wir ein fels für eine wand draußen hier ist auch einer können wir hier zumachen? machen und gehen wir hier ein bisschen rum ja, dann werden wir wohl das hauptquartier mittig dazwischen setzen wir brauchen später viel platz Ding stören die bäume hier aber da das nicht unser planet ist ist das egal immerhin erhalten wir so auch biomasse Am dümmsten hin. pflanzen wir überall kleine <lacht> Riftportale hin. Damit können wir. Schön von A nach B springen. Das training Mr. das. let's focus on the less obvious things. I am required to remind you of basic protocol, even if we've done this before. Ups, We need to expand the base. Let's build a carbonium factory to do the digging for us. Yes, we've got much more interesting things to do. Let's automate this. Hm, hab nicht genug. will require huge amounts of power to operate. Right now we can only construct some basic power plants, wind turbines and carbonium power plants. Carbonium Nacht und wir We can balance energy peaks and shortages by storing excess energy yeah, and energy storages. Also, remember to connect all buildings to the power grid using energy connectors. They connect <sighs> all buildings within their area of operation, even if power lines are not visible. Ashley, I'm sure that our presence will not go unnoticed. We should build up our base as quickly as possible. standard protocol advises to set up walls and sentinel towers around the base. However, I don't expect as much aggression from the native fauna as in the simulations. So far, it looks like the long-range quantum scans were very accurate. The local fauna and flora appear almost exactly like during training. No, I can Follow the, protocol, Ashley. the environment in the simulation was very accurate, that's true. Aber das Riftbreaker Command Sobald wir ein Forschungslabor später haben, geht das auch alles etwas schneller. das Simulation alles abbauen ist ja auch eine kunst dann machen wir so wir so, anfangen sammeln wir hier drüben auch gleich haben wir nicht genug Strom. Das wird gut hier durchsichtbar. Was eigentlich logisch sein sollte. So, noch ein bisschen Strom basteln. Brauchen wir auch Stromspeicher. Ganz wichtig. Alles schon wieder viel zu eng hier. Ah, da kommen die nicht durch, das ist schon mal gut. Wenn wir die hier hin. Ein Carbonit. So. Momentan haben wir nur den einen Wachturm. einem Rasenmähen Spiegel speichert. Ah, Meteoritenschauer. sehen wir auch gleich viel besser die roten Punkte auf einen zukommen. Ah, werden gleich angegriffen craft new weapons and upgrades and also manufacture field repair kits as well as other usable items. Likely from where? And it will produce more ammunition for your guns. Yes, that is an important building. Richter hinaus sie Ja, jetzt auch einmal. Mach schnell eine Mauer. Build more storage facilities. Demo, die kommen. Keine Keine mehr. I don't have enough AI cores to support oh, any more defensive towers. You will need to construct additional AI hubs to expand our defenses. Remember to build more power plants before you do that. AI hubs consume a lot of energy. notenpunkte setzen Höhen, die vergesse ich auch in der natur gerade tagsüber es können ein paar so ein Lapaneele bauen nur gucken das alles viel zu klein hier schon wieder ah, Vergessen. So, das könnten wir. Was? Schlecht. Ja, da mal rein. Der Grünzeug hier. Da lieben Zur like have a lot of I guess you were right about setting up more defenses. We'll have to handle this ourselves. Remember to use repair kits if necessary. So, da ist ein Stein. da ist ein Stein. Ah, kommt von unten rechts. Ah, scheiße, der Core hat gar keinen Strom. Haben wir vergessen. Also, die kommen von da, dann. Hier noch eine zweite Mauer. Ja, ja. also automatically manufacture for skeptical about the local creature's level of aggression? I'm skeptical about the procedures for prepping this planet for colonization. Humanity lost its love for nature after the Yellowstone eruption. But that doesn't mean we shouldn't try to preserve this ecosystem. Earth is barely habitable at this point. We have to secure Galatea 37 for colonization and resource extraction as soon as possible. Excessive care of the local environment is unnecessary. That's not entirely end, end, end. true. Other rift breaking missions have already secured a number of resource-rich planets for humanity. We're not on the brink of extinction. Our goals on this mission are clear. And our survival and security is the top priority. Damage to the ecosystem is inevitable. You wanted to come here yourself. And you knew what has to be done. Are you doubting the mission? I know what has to be done. That's not the point. Galatea has to be prepared for colonization. I don't doubt that. If I didn't come here myself, then someone else would have. I believe that we can do this and a. be tall ja, we have ja schon nicht and secure the necessary resources to set the Station. But Alles genau. Ja. nicht we Don't have to destroy all the wildlife we encounter. Humanity doesn't need another stripped-down factory world. If we want to progress as a species, Then we should study this planet and learn how to blend with the environment and prepare a safe home for humanity. Was war noch gleich? Kommunikation. Ah, The wind is calming down. Wind turbine power output is coming back to normal. Wenn wir auf dem Running haben. Wenn ihr auf dem Running habt, dann die Base Bei jedem Upgrade des Hauptquartiers wird der Angriff natürlich schlimmer. Aber als erstes müssen wir noch Ressourcen sammeln, besser ist. ein bisschen platz mhm. mal schön alles verbinden Ressourcen. So. Machen wir jetzt erst hier unten erstmal eine Mauer hin. jetzt hier also hier ist ein stein die kann man immer gut mit integrieren Andere, hier ist einer wo so. Wir brauchen echt mehr Carbon. Schaffen wir ja. sollten mal gucken, ob wir noch irgendwo ein Carbonium-Feld finden? Eins reicht nicht, aber keins hier in der Nähe, wie das aussieht. Glück werden die, wenn man in der Nähe ist, auf der Karte angezeigt. Aber so, die sind ein bisschen stärker. Das hatte ich vergessen. Die greifen die Basis an, sobald sie, sie sehen. so sehen. Scheiße. Das hätte ich nicht zerstören sollen. Carbonium Storage ist voll. We should construct more storage buildings. Egal. Ah, lauf schneller. Oh, Waffe wieder eingesammelt. Ja, können wir auch reparieren, auch egal. Brauchen wir ein paar neue. direkt erstmal schneller laufen. Hier habe ich natürlich die Tür wieder vergessen. Na ah ja, klar. Schon geothermalen schlot bauen ein kümmern ja auch nicht Weicher können wir mehr ressourcen sammeln mal sehen also hier ist ein stein da wäre einer Dann können wir alles hier zuflasten. Ressourcen. Wir brauchen unbedingt neues Carbonitfeld. Da waren wir ja eben auf der Suche. Ist hier so gemein unterbrochen worden. Hier habe ich keine Tür. Ich habe es mit den Türen. Später kann man auch noch die Wände schön upgraden. Kostet dann zwar noch mehr Ressourcen, aber die halten dann gut was aus. So, also andere Steine jetzt hin. Gut, dass man nicht jedes Mauersegment einzeln bauen muss. haben sie echt schön gemacht. So. Ich sammle am besten mal ein bisschen mit. Dauert das hier noch länger? Da kommt man am Anfang leider nicht drum rum. Aber wir können auch noch die Abbaustätten später upgraden. Und dann gibt es auch noch einen coolen Trick, wenn es aus dem Spiel genommen ist. Man produziert einfach unendlich Ressourcen. Mauer weiterbauen. Führer im Ballern. Wir müssen zwei. Hier einer. Und hier einer. Wie viele kerne haben wir noch? sechs Knotenpunkte für Strom legen. Findet er die nicht oder was? Um. Storage is full. Build more storage facilities. Ja, ja, mehr Speicher. Wir also mal gerade mal Knotenpunkt überlegen. So, können wir direkt hier? Ja. Ah, hier ein paar Wintowin. Brauche auch gleich wieder ein bisschen Strom. We have power shortages. Connect more power plants. Wieder mitten in der Nacht es gibt es keine Solarenergie, ist ja logisch, aber wir können sie ja schon mal bauen. Wenn Sonnensturm tagsüber alles ist möglich, so also, denn jetzt hier auch alles schön verbunden, sind die miteinander verbunden ist. So. Hier haben wir noch gar keine Türme gebaut. Ist aber gar nicht gut. So, eine in die Ecke. Oh, wieder keine Ressourcen. Und keine Kerne. Oh nein. Und wir brauchen Portale. oder der Fußweg viel zu weit. Oh nein. Oh ja. hm. Wir werden angegriffen oder? Oh da ja, die Monster nicht durch Schlamm gehen können? Die war ja eine Mauer. ganzen bäume speichert. ganze Grünzeug hier. So Strom sieht noch gut aus. Aber wir haben keine gerne mehr für Noch ein paar Kerne für Verteidigungsanlagen das habe ich dann hingestellt. Die zwei sollten erstmal reichen, Die werden von oben angegriffen. Das heißt wir gehen hier lang. Dangerous. Ein enemy swarm ist approaching our base. Brace for combat. Oh. Erstmal die da töten. Ach Gott, ein Schleimmonster. Oh, oh oh Ich muss zum Hauptquartier, ich muss mich heilen. Los, heil mich, heil mich, heil mich, heil mich. The wind ist picking up. The wind ist much stronger than you. Ja, der Wind hat zugenommen. Ja. Ein Strom Notenpunkte. Mauer hin, so, so, Die Tür und ich habe was fehlt jetzt schon wieder. Ah, Ach So, jetzt haben wir Strom. Oh, Strom haben wir ohne Ende brauchen aber noch u oh, da ist ein Carbonium Feld wir haben eins gefunden oh ah ja klar Monster da. das gehört jetzt mir ganz klarer Fall ah. mir fehlt Carbonium um Carbonium abzubauen <lacht> Hier kurz eine kleine Minibasis. The oh, nee. wind is calming down. Oh nee. den darf ich nicht. So. Oh nee, jetzt kommen die. Oh scheiße. Die Getarnten. Warum sind die denn schon hier? Oh, noch mehr. Oh, nee. ging's es alle halt erwischt? mehr Bodenplatten später werden wir natürlich alles planieren einfach alles so wir was können Für der Fußboden sieht auch vielleicht viel besser aus Bin gestorben? So dann kommt das dahin. Da hin. Dahin. Wo da da oh, hier fehlt ein Kern? Da hin. Ein Portal. Strom. Some don't have power. Ich weiß auch, dass ich keinen Strom habe. Es wird sein, mich auffallen. ziehen wir hier noch eine mauer drum ja, das müsste erstmal mal reichen ärgern die Monster ein bisschen, wir machen hier auch noch eine Mauer. Ein. So. Hier ist überall offenes Feld. Das heißt wir machen uns hier erstmal ein bisschen Platz. Oh, uh, hier ist ein Stein, das ist doch oh, Monster. war ja klar. Sehen. Oh, nee, uh oh. Er ist nicht nett, der Stein. So. Da eine Tür hin. Da eine Tür. Was fehlt jetzt? Aber wohin, Jungen? ja klar. Und Strom. Oh, mit habe ich nicht. It's It looks like it's going to rain. Ja, jetzt wird es windig oder was. Wir oh, wissen nicht, was wir wollen. It's It will <lacht> Dann brauchen wir hier oben stops. am besten auch noch ein paar Energiespeicher. Und wenn wir die kleine mini -Basis fertig haben, werten wir wohl erstmal das Hauptquartier auf. Je s'il Hier müssen wir die Mauer noch fertig bauen. Und die hier runter. Ah, da hinten. Ironium Storage is full. The rain is over. Base operations returning back to normal. Hier alles zu pflastern. Das war jetzt aber doof. Natürlich müssen wir gucken, dass wir noch durchlaufen können. Man kann zwar hier durchgehen, aber ab und zu bleibt man dann doch hängen. Also lieber etwas Platz lassen. So. Fehlt nur noch die Verteidigung. stellen wir noch ein paar Türme auf und wie man schön auf der Karte unten sehen kann. Ein klein bisschen haben wir schon geschafft. Natürlich ist noch nicht alles mit Bodenplatten zugebaut, aber das kommt ja alles mit der Zeit. weiter, aber ja trotzdem lieber ein paar mehr hinstellen hier noch einen Notenpunkte für Strom ein paar Energiespeicher a 2 hin Dann. Oder hier Affe. Knotenpunkt vergessen. So. Dann brauchen wir noch ein bisschen oben eigentlich. Ah, da. da. Mal, reicht das das ist zu nah dann machen wir ein paar Bodenplatten das zu nah ist ja, kein Problem boden die Sieht doch auch gleich aus wie eine Fortschrittliche Rasse. Füll mit Bodenplatten. So. Ich kann direkt ein bisschen schneller laufen. Sieht auch so schön aus. Nichts geht über Bodenplatten. Ah, Man auch gleich viel schneller runter. So reisen Reisende, das war's für heute erstmal. Äh, in der nächsten Folge werden wir den feindlichen Angriff scheinbar machen. Und das Hauptquartier hier erstmal aufwerten. Und schön weiter die Basis ausbauen und auch bald Außenposten erkunden und alles. Vielen Dank. Abonnieren nicht vergessen.